So. warum müssen wir es immer fliegen einheiten sein warum muss es immer fliegen -Einheiten sein knapp. Wenn ich jetzt irgendwie schaffe. Warum müssen es fliegende Einheiten sein? Sie muss jetzt das einkassieren. Jetzt muss sie erstmal darüber kommen. 36, 44. Axtkämpfer. So. Tja, gute Frage, ne? Wie machen wir das? Habt ihr alle Fernkampfwaffen? Hat ihr irgendjemand Fernkampfwaffen? Silberschwert das heißt solange ich hier eigentlich immer nur stehe natürlich hätte ich gerne erledigt das kann man auch ja relativ sicher sein Und jetzt zum massenangriff Was macht ihr mir? 15 cool. Doppelt ihr mich? Ja cool. Wow. Ich weiß jetzt hat sie nicht gesagt. vor mhm. wenn ich im nah ne? und ich hätte sie hier in einer dieser wälder ne? aber das wird ja auch nichts bringen obwohl eigentlich doch ich möchte ich müsste meine ganzen anderen stäbe hier haben also mal teleport und was ich nicht alles. Ja, viel besser ja gerade Also, was ich hier machen kann, ist ja einfach, ist warten, würde ich sagen. Ich kann eigentlich noch warten, würde ich sagen. was ist wieder ja Anders wüsste ich jetzt ja gerade nicht. Boah, du immer mehr Gegner kommen. Ich kann ihn nicht schneller erledigen als hier welche kommen, habe ich so Gefühl. Wenn ich gut habe, die Fd immer daneben trifft. bündnis Aufladung davon ich habe so ich gehe sogar keine Bündnisaufladung. oh mein Gott Feuer ja bringt überhaupt nichts weil die einfach darüber fliegen waren ich habe ausbrüsse gegen die Da kriege Dinger. So, jetzt muss ich hier mal. So, ich erreiche den nicht. Boah. So. Äh. Madeleine, wir bauen nicht hier, leider. Also nicht leider, aber. So, ich muss hier ein bisschen was anderes mal machen, glaube ich. Oh, Komme ich gar nicht dazu gerade. Nein, komm, Mann. Okay. irgendwie nicht auf ihn losgehen ne? ja, er wird ihn neben dem treffen Macht er ja keinen schaden Jetzt aus, ich will gerne sehen, wie für meinen anderen abzieht. Ich glaube, der überlebt hat. Nein, zwei, so, ich bräuchte Rettung und so weiter. Nee, ne nehme mal, Kann ich dann einfach machen, wenn ich den mache, und wenn ich mit ihr verbinde, ne? dann trifft wirst du mich eigentlich nicht treffen können. ne? Ja, ich dachte ich habe mehr ausweichen Ach, das wäre so gut ne ich müsste sie hier reinpacken in den Wald dann könnten sie oder oder da unten links in den Wald dann können sie die Leute alle ablenken so wenn ich Bündnis mache mit Erika haben wir ja schon hier den Dings freigeschaltet bin ne? Bitte sogar treffen, wenn er treffen würde. gut erfahrungspunkte da wenn ich jetzt nicht nur erledigt kriegen würde was ich nicht kriege ich glaube nicht dass das funktioniert ich kann ihn ja versuchen So, Madeleine, ich brauche dich, ganz ehrlich. Das ist super nervig hier. Wenn der trifft, okay. Ich weiß gar nicht, ob das reicht. Ich glaube ja, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ja. neue Pflegenden, nein, die nervige hier sind gerade. Dann müssen wir mal den eher versuchen. Okay. Trefft sie sogar. Okay, es ist sehr weg. Oh, langsam, aber sicher, glaube ich, wird das besser. Sind eine Menge Gegner, die wir gerade ehrlich haben. Okay, wir also gar nicht so viele Gegner gerade. Da kommen sie natürlich doch. Madeline. Okay, eine, eine Runde, wenn wir ja wohl noch so aushalten, ne? da müsste ich den eigentlich erreichen können. Ja, aber der schafft noch hier ein Verstärkungstrupp ja auszuballern. Na gut, jetzt sind, sind nur Schwertkämpfer und so. ne? Und ich habe das wieder ja voll. Noch so, mal bloß ich hatte nicht aktiviert. nur aus eurer Reichweite gehen. So, irgendwann werde ich den ja wohl erreichen. Kriegen, ne? Sie wird ja wohl angefangen, zelle überleben, falls sie sich entscheidet, sich dahin zu teleportieren. Ne? So, ich so oh gerade. das ist nicht mal schwierig, ne? Das ist einfach nur nervtötend, ja alles. Ich schon fast sagen ja, ich kann ich hier packen und auch nicht warum nicht Prozent so, Chance mich zu treffen irgendjemand was gegen drachen ich habe hier nichts gegen drachen gerade dabei aber das ist eigentlich in ordnung so ich glaube einfach alle hier auf ihn er wird halt überleben falls nee nicht dann hier einmal noch hoch ein In dem nächsten Zug werde ich ja hoffentlich mit Madeleine hier den einen Typen erreichen können. Das ne? also, komm ja, kommt er. Kommt ja lauf mich raus. Mitten oh, schläge ich es Die Gegner hat machen hat er macht mir sogar schaden oh ja sehr gut platziert gerade was war hat er jetzt aber ja. Da, wer ich erreicht hat nicht. Ich reicht das nicht, ne. Oh mein Gott. gibt's nicht mal. 3 4 5 6 7 8 9 10 Ah, am ein Feld Hat da irgendjemand was zum schieben oder so? Irgendjemand hat da irgendwie was hier so zum verschieben oder so, ne? Komm. Ist ja sehr atro, schade, glaube ich, ne? folgendermaßen so geht auf den los jetzt nicht hier reingehe kriege ich dir noch nicht mal dauern Den bau wahrscheinlich ja noch nicht mal damit mhm. damit der trifft halt. das geht irgendwie nicht Ja, geht einfach nicht man kann man nur so überhaupt nicht treffen okay. sein, aber er hat jetzt ausweichen null. Von da bringt das gar nichts. Okay, so Ich habe den eisenhands gegeben, mit der du gut treffen kannst. Ich muss er sagen, treffen. Oder Alkus das macht dann einfach gut. und treffer der war genau ich gar nicht gern sehe 98 prozent so. wird ja. ja, wir kommen näher ran, wir kommen näher ran daher Nein. Okay. na wir kommen näher da müssen wir noch mit einer welle von gegnern ja abrechnen die keine fliegende einheiten sind und das wird ja wohl wird es ja wohl bringen oder ist er jetzt ja, ne? Sollte er nicht, er macht mehr Schaden damit? Ich weiß nicht. Ach, wenn er da auch ne? Ja klar, warum nicht? Genau, das angriff machen. Ja, ich glaube, er ist tot. Außer er geht auf meinen... Lohnlos. Ja, macht er auch. Ika ist doof. Er hat locker jetzt gregory erledigen können. So. Das ist eine sehr ungemütliche Situation. 31 ja. sich jetzt alle erledigt kriegen hier. So. der ich muss ich erledigen ich muss ich erledigen da so, keine fliegenden einheiten mehr so sie wird ja wohl nicht verrecken ne? hier sind noch ein paar klone die gehen bestimmt auf die los ne? ich jedenfalls hm. selbst wenn da nur einer ausweicht ne das ist sehr frustrierend sich anzuschauen die Frage ist jetzt natürlich ne geht der auf nur wüsste wie die Gegner immer ja ticken würden ne? so, du musst mal hier alles absperren Sehr interessant ne? auf wen gehen sie los gehen sie jetzt auf die klone gehen sie auf ihn los die doppeln ihn, cool 36 So runter. Fast. also machen wir? So, die gehen aber Ich hoffe, die gehen eher auf die Leute los, ne? weil wir nicht, dann haben wir ja ein Problem. auf uns los wir sind so viele sachen die schief laufen gehen ne? die schief laufen die schief laufen gehen die schief laufen könnten mein gott das gefällt mir nicht insgeheim wünsche ich mir natürlich die auf den dings losgehen ja auf den auf die klone ja bitte okay, die kann gar nicht auf die klone los äh, nee, ich glaube diesen zug kann ich abschreiben Macht genauso viel Schaden bieten. Wir schon wieder darauf angewiesen, was die KI macht. Ich hasse es. Auf angewiesen was die KI jetzt macht. Na, das war, mal, lass mal sehen. Ah, passiert. Ich Angst, der fall, auf die ausgabe 2. Okay, ist gut. Ich hätte nur einer AP. So, jetzt haben wir keinen mehr. Oh, was machen die jetzt? Weil die brechen können. Okay. Das ist jetzt nicht der erste, auf den ich losgegangen wäre. Oh, oh. Oh, auf. Ja, das nicht. Danke, aber wir überleben das? Aber oh, ja, wir überleben das. Äh, ich habe irgendwas. So, jetzt müssen wir nur noch hier. Oh, nee, sagt mir jetzt nicht. Sagt mir nicht, die können jetzt auch noch Leute beschwören. Teleport. Oh nee. Oh Gott, ich bereite mich hier gerade vor. Auf die Phrase zu bekommen. Ich weiß genau, was die jetzt mal Die teleportieren jetzt diese Leute hier hin, ne? Das heißt, jeder der... Wie soll ich denn da überleben? Aber ja, wie weit können die mich teleportieren? Reichweite 1. fünf Felder, okay. Das muss eigentlich nur darauf achten. Wenn er jetzt hier ist, ne? Da kann sich nur zwei bewegen, ne? Das heißt, deren Reichweite erhöht sich eigentlich nur um zwei, ne? Das heißt, solange ich hier so rüber bin, ist eigentlich alles okay. So, ich habe so das Gefühl, ich brauche eine multe Deswegen komm mal her. Boah, ich muss echt irgendwie bessere Waffen geben, das geht so nicht. Hey, mehr Figur, was sie nicht braucht, weil einfach nur weil sie oder tragen Aber bitte treffen den. Genau, voll haben wie der hier aussieht. Du hast voll die riesige Schwertwelle auf die Gegner geschossen im in Radiant Dawn sowieso also, geht sogar ten irgendwie jetzt dann irgendwie so eine kleine explosion er ist auch voll lahm okay überlebt hat schon wieder cool sieht es hiermit aus oh mein Gott. So, ich muss jetzt irgendwie darauf hoffen dass du triffst wer ausschaut nee. okay. Ich dich hier mit kaputt. Ich habe wirklich die Magier tun jetzt nicht noch verstärkungstruppen rufen, ne? Da ein bisschen übel. Aber ich nehme an, die teleportieren gleich hier die die Leute hier auf uns, ne? Das wäre jetzt mein, meine Vermutung jedenfalls. Ja. Oh mein Gott, ich gebe den extra so schwache Zauber und der Kredit noch nicht mal so in Kriolanz. Näh, die uns in dem Spiel echt nicht gut, Mann krieger machen weil ich. ich nehme an das ist so ja ausgleich dafür dass du die unendlich mal benutzen kannst ne? so Na, Lass mich raten ja das waren nicht zwei felder bin mir ziemlich sicher es waren nicht zwei felder cool. so, Nell kann aber multi -Ein gleich na ist gut die dinger sind eigentlich noch nicht so stark wenn ich nicht irre, die waren aber stärker ja, ja. ja ich bin im wald Was macht er jetzt Oh, ich tue ja indirekt mit Ike voll Erfahrungspunkte sammeln. das Also auch nicht schlecht, ne? So jetzt muss ich eigentlich Unnaker reinpacken. Sie können dann die Leute die ganze Zeit auf trap halten, obwohl die werden die ganze Zeit mit. Jetzt kommt sie natürlich jetzt boah, jetzt kann ich mich noch weniger bewegen. So, ich sehe auch, wie viel Schaden sie macht. Cool, 49 Schaden. Ich bin tot, wenn sie mich trifft. Was auch nicht schlecht, ne? 30 Schaden. So, waren die nicht mal schwächer? warum gehe ich eigentlich überhaupt darunter wenn die sowieso schon wieder auf kann ich mal ein boss einfach stehen bleiben und warten und chillen? muss ich ja schon wieder auf fünf sachen auf einmal ja mich kümmern okay. Boah, wenn ich mit dem boden kritten würde dann würde der nicht sterben Wirst du so doof sein? Ich kann mich jetzt ja kaum bewegen, ne? So hat Nell. Nell hat ihre Multiheilung. Sehr gut. das blöd, ist einige Charaktere können wörtlich nicht in Reichweite bleiben, weil wir uns kaputt haut. So. das finde ich irgendwie nicht so dolle gerade. Oh cool Coin hat sich irgendwie voll verfangen mit ihm. Gibt es nicht mal so? Erdkollen noch, das heißt, er kann sie da festhalten. 39 Schaden, sie ist mehr oder weniger tot. So gut, dass ich da oben rechts sehe, wie viel Schaden ich abkomme. Ja. hat schon wieder an dass ich mit ihm wollte ich nicht da reingehen kann. also was hier ich mache da jetzt einfach okay. ich wird leider nicht reichen selbst wenn er noch mal kritisch ja kann man viel besser trainieren aber wegen der Zusammenstellung dieses Kapitels ist das schon wieder nicht so gut so jetzt kann sie sich weiter bewegen so wirst du so doof sein wer hat ihr beiden so doof sein Alles mehr oder weniger hier aufsetzen, dass die auf die Klone losgehen, mal wieder so. Du kannst getroffen werden, du kannst getroffen werden, aber überlebst du triffst nicht, das auch nicht. Hm. Du machst so wie gar keinen Schaden. Vielleicht muss ich mal ja noch nicht einsetzen. kurz ist auch nicht. das weniger Schmerzen vermeiden können. So hängt natürlich jetzt wieder alles davon ab, was Selika macht, ne? Mal gucken. Ich scheine Doppelgänger zu priorisieren. Wir ne? hatten schon öfter irgendwie die Möglichkeit, hier jemanden zu töten, aber sind eher auf die Klonen losgegangen. Ne? Von daher, guck mal. Was hat ja passiert? Neun Prozent. Auf, auf. Cool. So, jetzt ignoriert er einfach hier meine da ich bin auf zelle kann losgehen ey? ok cool ähm... Ähm, ich hätte da mal kurz eine multi einung wenn es geht oder ich genau den erst erstmal machen den hier wird ja überleben. Wir ne? können aufschwan. Da so. ist Prozent wieder. Na, so, ja, jetzt geht's auf. Sie geht auf jetzt geht sie auf den klon los das macht überhaupt keinen sinn ich nehme an die klone sind gerade verschwunden als madeleine drauf gegangen ist ne? so, jetzt muss ich sie mit Dings erreichen mit Corin. ich weiß ja nicht ob sie sich jetzt hier in zug irgendwie teleportieren kann oder nicht Ne, aber ich weiß auch gar nicht ob ich Kämpfen muss. So. So, sieht Schild jetzt mal hier. Heißt, wir kümmern uns um die Leute hier. Oder auch nicht. Kann ich mich jetzt drei bewegen? Ja, ne? Kann ich jetzt drei bewegen, ne? Ja. Eins, zwei, drei. Weißt du? Elfen Dollar. Acht Ah, warten wir erstmal Kann ich sicherlich. So ein und Krit bin ich schlecht. Okay, was, weißt du was? Den können wir Rosado geben. sagen Dem müssen wir ja wohl treffen können, ne? Na, ich mache mein Level ab. So. Sie sind ja so aus. Zehn, oh, wir müssen sogar überleben, locker. Ich werde sowieso heilen, ja, nach diesem Zug hier mit Mikaya. Da ist er kann ruhig runtergehen auf, was weiß ich nicht. 123. Wenn ich dich hier reinpacke, wirst du von nichts getroffen. Ich hätte ja mal den hier. Ich soll auch überleben? Ja, ne. weiß nicht. Nur schaden macht ihr. Ah ja, doppelt mich, cool. Okay, 18 mal 1, 2, nein. immer ein weniger Schaden, ja, ne? Nämlich mhm. auch alle erreichen, nee, ne? 2 von eben werden mich nur erreichen können. hier schon mal ein bisschen ja bearbeiten der Problem jetzt ich weiß jetzt nicht ob sie sich direkt teleportieren kann wieder ne? weil wenn nicht dann wenn ja dann ist das ja alles vollkommen Zeitverschwendung weil sie an jeden wieder erledigen kann mit einschlag ich weiß nicht ob das so gut ist Ich von hier aus, von, von ganz weit entfernt. War passiert, Wenn sich jetzt teleportieren kann, war ja alles umsonst. wahrscheinlich jeden zweiten Zug hier teleportieren, wie ne? so wie linda damals. Wir haben Bogen. Wenn nicht, dann muss ich da halt erleben. Oh oh. Oh oh. irgendwas uh, habe ich, glaub, ich mit hab, weiß ich auch gar nicht warum ich Celestia da platziert habe eigentlich hab nur dings da lassen können was, was ich mache ich mache den ja für dem fall dass wir sie erledigen müssen das ist schnell wie möglich. Mal die schon mal bearbeiten. Ja. Ah, du kannst mich hier erreichen, ja? Ah, zeig mal, was du drauf hast. Dün, dün, dün, dün. So, jetzt müssen wir aber überleben. jetzt sind Geld von dem einen Typen. Die, die ganze Zeit die Gegner beschwört aber geht ja wohl nicht, ne? Also wir schaffen es die ganze Zeit noch äh, ein bisschen hinzuhalten. gehst du aber tatsächlich eher auf ihn los anstatt auf Hinaka? Hinaka ja, werden die nicht treffen können. Na ja. Na naja, komm mal ja. Alar. Alar oh, hat denn für einen für ein Assassin Move. dann richtig anstellen kriege ich den Typen nur erledigt da unten glaube ich ihr habt nichts mehr ne so jetzt immer noch teleportieren noch so, einmal wieder stehen bleiben Oh, oh. 85 Prozent. Okay, prozent bleibt trotzdem stehen alles klar das war, was ich wissen wollte was ich machen könnte ist ihn ja dann mache ich einfach ihn ja Und wenn man erledigt. Kriegst zwar so gut wie nichts auf Erfahrungspunkten. Aber warum nicht? Ich bin ich fertig. Ich habe für jeden Auftrag eine Waffe. Hey, selbst der Stern habe ich gerade gemerkt. Die Farbe geändert. Der Stern ist schwarz. Mal. Warum habe ich jetzt Geld bekommen? Hm. Warum hab ich jetzt Geld bekommen? Oh. Rosado, das. Da müssen wir was gegen machen, Herr ja, Kollege. Cool. So ein Kett, der war jetzt gut. situation auf der linken seite finde ich irgendwie voll lustig gerade oh mein gott tut doch mal jemand was gegen den typen mehr. er kommt direkt auf mich zu ja, alles klar wir können uns oh, das ist jetzt nicht wahr. so ich dich wodurch um mich heile ah, fast da war das da war es natürlich alles umsonst wenn sie sich, wenn sie jetzt wieder teleportieren kann, ne? das ist immer so eine Sache, ne. Gucke, was abläuft. Okay. Sonst wird mir ein halt später, um recht sagen, ne, so wie vorher nehme ich an. Oh mein Gott, halt ihn auf, bevor sie ja alle umbringt ich kann mich nicht bewegen naja stimmt kann <lacht> ja keine angreifen ich gedacht Mach doch mal eine, was gegen den oh ein Warte mal, dieser große ethi mit der ich habe ich ingram auch verstärkt ich nehme mehr schaden durch den combo angriffen als ich den doch voll dämlich heißt mich ja hoch, ey. So. Oh mein Gott. Ja. Durch. Ich bin mal gespannt. <lacht> ah. Absolute Verwüstung. Ja, hier werden keine gefangene genommen. Oh, jetzt kann sie sich teleportieren. Aber wird dazu zu viel Schaden machen? Okay. Oh, dann kann sie sich auch nicht, dann kann sie hat auch nicht einsetzen. 18 44 also solange ich eigentlich mit jenkackel ja auf voller p bin außer mit alquist glaube ich 44 auch oh, auch oh. 33 hm. ich müsste sie wahrscheinlich in dem zug erledigen Da gibt's nicht. Ah. Okay,なんかのこれなさい。わあ。Ja, so, 28. Also mal ganz sich. Ja. Jemand, sie geht auf Alchris, weil er halt einfach am meisten Schaden macht, oder auf irgendjemanden, den sie töten kann. sage ist eigentlich nur den Zug jetzt hier überleben, ne? Ah, da wird eigentlich niemand sterben, ne? Ich habe sie geschwächt. Macht gar nicht mehr so viel Schaden. Auf der Gegnerseite diese Fähigkeit zu haben ist übel. Ich weiß, da bringt nichts, aber. Ja, okay, gucken, was sie macht. Ja, geht auf Überlebt mit einer B. Ja. jetzt ist mal auf der anderen Seite zu stehen. So, du lass mal wieder stehen. Um. Hör <lacht> ja, endlich auf mit der Farmerei. auch noch einer. Wir <lacht> Hallo? Ja. Aber aus der Elfenbind. Sagt das doch. sie müssen wir jetzt erledigen. Das ist auch kein Problem, ne? Da wollte ich ja mache jetzt. Aber nicht hier hin. Ich werde dich kaputt mit ihm. Oh hey. Okay. Ja, schaden Äh. Schaden. So, wir Äh. wir mit ihm bekommen Meiner Meinung nach der schwerste zu trainierendste Charakter. Normalerweise sind zwei da richtig gut. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. So. mache ich folgendes erstmal sie so, kümmert sich hier um sie ja da so, hat sie noch ein ding stark Verteidigung sehr gut so, ein bisschen. und du tanz mal von uns eine runde Wenn man da mal nur einen Ärmel im Hintergrund zieht. Oh, ah, oh, ah, ah, ah. Dum, dum, dum. Da auf Level 30 ja Da geht noch mehr, Mann. So. Hier ist mein Rad eben da ja, kann man machen erstmal sie noch ein bisschen schwächen ne? warum plus ein ach so weil sie sich selber schaben macht ne? Hier. Hier dingen ne? jeder kann sie erledigen sich gerade gott jeder kann sie ja fertig machen okay wir haben ja noch alle Charakter, ne? 1 2 3 5 6 7 8 9 10 Ja, aber auch gut. Gott. Hi. Ist einfach ausgewichtet. Muss gar nicht mehr, das geht in jedem Spiel. So. Den Appa und dann haben wir dich mit unseren hauptcharakter weg würde ich sagen einfach da war ich den dialog und so sehen will aber ich kann auch mit jemand anderen eigentlich den kill holen ne? ich will einfach nur den dialog sehen also. Okay. Ich benutze meine Stärke in mein Donnerschwert, um nicht kaputt zu hauen. 10, Mann. So, wen gebe ich denn denn? Ich würde sagen, Alquest, ne? Er ist noch Level 10. Er ist der Einzige noch auf Level 10, ne? Ich hab jetzt auch meine DSC-Karaktere. Alkham. Ja, der kleine Lord in hier. Mach los, ich fertig. Mach sie flat. Oh, gerade ich habe meinen zweiten Angriff. Okay, cool. Din, din, din. Mhm. Alles klar. Abgeschlossen. 19 Züge. So also ungefähr zweieinhalb Stunden. Ich muss ja irgendwie was vorher rausschneiden, was das gegangen ist. Okay, das war mm. gut. Das definitiv は絶対 als mit Roy。Okay. あなた<笑> Ich zähle endlich auf Level 20 bringen. Oder über Level 10. Max Band fest äh, freigeschaltet. Okay, cool. So, jetzt bin ich mir aber gar nicht sicher, was wir als nächstes machen. Nach diesem Kapitel. Ob wir jetzt... Ich glaube, wir machen erst wieder mindestens ein DLC-Quest noch, ne? Weil wir sind... Die nächste Story-Quest ist vorgegeben für Level 14, wenn ich mich irre. Und ich glaube... Meine meisten Charaktere sind noch alle so Level 13 oder so, ne? Von daher muss ich, glaube ich, die DLC machen, ne? Ja, Level 12. Also ja, Wanda ist aber Wanda. Also sonst sind alle so Level 13. Ich meine, die nächste story quest Level 14 vorgeben, ne? Hier ist du meine Tricks aus feiern im Echos gefunden. Aber ja, klar, irgendwie so ein komischer Gimmick-Kampf. Irgendwie kommt vor allem dem welches hat er einige sehr krasse, bescheuerte Sachen. Da ist man nicht von einem Kapitel zum anderen gerannt. Man ist irgendwie mehr so auf also eine, so eine Weltkarte umgelaufen, ne? Und da gab es halt verschiedene Bereiche auf der Weltkarte. Und auf jedem Bereich fand sozusagen ein Kampf statt. Die waren alle sehr komisch. Jetzt gab glaube ich, sogar irgendwie ein Kapitel. Da war nur ein Gegner, gegen den man kämpfen muss. Da war nur ein einziger Gegner auf der Karte und da war ein Magier auf einem einsamen Schiff. Man denkt natürlich erst so, okay, das ist irgendwie merkwürdig. Ne? Dann ist irgendwie weil ich nicht. Nachdem man den Kampf gestartet hat, sind um den Leute aufgetaucht, so wie in diesem Kapitel, der die, die ganze Zeit beschworen hat. also das ziel war es den einen magier der die ganze zeit die Verbündeten gerufen hat hier zu erledigen und das war noch relativ am anfang gespielt so da hat man nicht so killer sachen wie hier und so wir reden im 2 da hat man nicht irgendwie so bandfragmente im äh, leben ringe und was weiß ich nicht alles ne? die old school feiern im spiel müsste ja ich eigentlich so vorstellen ne? sind genauso drauf wie die hier nur halt ohne ohne so spezielle fähigkeiten ohne emblem bringe was weiß ich nicht als wir müssen euch eine ganze sache ganze ecke sachen wegdenken dann habt ihr oldschool Und ja Und dann gab es irgendwie war nicht eines der ersten kapitel war irgendwie man musste gegen so einen haufen söldner kämpfen und irgendwie ein sollten die ganzen Söldner, gegen die man gekämpft hat waren eigentlich relativ normal stark so was man irgendwie erwartet hat von dem level auf dem man sich zu dem zeitpunkt befunden hat ne? aber da war da so ein sollten in den bergen der langsam irgendwie die berge runter kletter gekommen ist und der irgendwie weil er nicht fünf sechs level irgendwie höher war als jeder andere und einfach vollkommen irre stark war das war eins der ersten kapitel ich glaube war so eine also nicht kapitel, also bei ersten drei Kämpfe oder so, ja. vollkommen gestört also Ja, bei meinem Echo das war schon irgendwie, weil nicht warum ist das, oh, das Spiel ist, glaub, voll am legen? Oh, warum ist das Spiel am legen? Hm. Ich sag es gerade irgendwie sehr komisch. So, da ist noch was. Was noch ein Tierchen? Südwildkatze. Meins. Meins. Meins. Meins. Meins. Da gab es ja nicht irgendwie so hast du denn nicht irgendwie ein flamingo oder habe ich den gerade eingesammelt mit der mir auch blau angezeigt ich glaube auf dem bildschirm mal irgendwie blau angezeigt ne? vorhin so äh, bevor ich in die schlacht reingegangen bin ich habe mich so irgendwie mein echos vertieft so ich muss mal kurz auf die weltkarte gucken Und so gucken was so das level ist was mir jetzt ja empfohlen wird nein. So. so das neben quest das ist die quest für marv und nein das alles für ja die sind level 14 empfohlen das heißt ich muss wahrscheinlich beim nächsten mal eins der dlc quest noch weiter spielen wir haben ja schon die charaktere gesehen die wir bekommen ne? aber ja ich glaube da wird ein bisschen einfacher wenn wir die erstmal machen ne? einfach nur so aber irgendwas sagt mir wir sind noch nicht richtig gelevelt für, für die story quest kommen natürlich auch wir haben eine menge dazwischen gemacht ne? Ja, vielleicht sind wir doch irgendwie gewappnet, aber ich habe so das Gefühl, meine DLC-Charaktere müssen ja noch hochgelevelt werden oder so. Ich weiß es nicht. Die dlc quest die waren ja auch schwieriger, weil sie sich an meinen Level anpassen. Von daher sollte ich die vielleicht auch relativ schnell machen. Ne? So, wir haben einige Unterstützungsgespräche. Ich habe so das Gefühl, meine DLC-Charaktere bekommen relativ schnell Unterstützungsgespräche. Aber die wahrscheinlich zu spät bekommen war nicht weil ich gerade erst bekommen. Nee, das war mal wir und ich weiß nicht. Dann so, haben wir jemand Neues. Mein Gespräch müssen wir auch noch gucken, genau. So ihr beiden Mädels. Madeline, あなた その wir kommen einfach so aus dem Swimmingpool im Hintergrund rausgeschossen. So habe ich gerade meinen Namen gehört, Vielleicht wie so ein Delfin raus in voller Rüstung. <lacht> <lacht> okay. So, wir hm, ein sehr angenehmes Gespräch nämlich an, ne? Zwischen den beiden. Ja, und なぜ 弱腰で Okubiona, な男の Eine weitere Name auf mein Körper. 恐苦せがましいぞ。我れ 1人 ならあの程度 Kampf ist vorbei. Ich bin der Kampf wir sind jetzt beste freude ich war so läuft oder soziale interaktion so cool also wie gesagt ich mache jetzt hier immer die arena kämpfe auf screen so ach ja dem brunnen muss ich mal nachschauen Zeig mal her. Oh ja ich habe all den Adligen hier salikas klamotten gegeben Falls mich eine von denen beckt. Ja, passiert nie. Nell und Rafal können übrigens auch diese Klamotten alle tragen. Da war übrigens sehr blöde Ausbeute. Nell und Rafael können auch hier diese diese Lord-Klamotten tragen. Weil hier so die ganzen Fire Emblem-Hauptcharakter-Klamotten, die können ja nur hier von meinen, meinen Adligen ja getragen werden. Ja, so Diabant und äh, Alchrist. Temera. Weil die Charaktere die story-relevanten Charaktere warum ist es eigentlich immer noch dunkel, was nicht gerade auch noch dunkel Na, gut. Ja, das heißt, eigentlich eine Bandgespräche wollte ich noch machen. Gucken wir uns die mal an, naja, wenn wir schon mal hier sind im Sommer, wo wir so selten hinkommen. Da also habe ich mit einigen Leuten aber Bandgespräche hier, die ich gar nicht benutzt hatte. Man konnte kann ich ja nicht ahnen, dass ich hier nur so 12, äh, dass ich hier nur 10 Charaktere mitschleppen konnte. Ah, vorbereitet habe ich sie trotzdem, weil warum denn nicht, ne? So, das gucken. So, mit Butcheron haben wir, wenn ich, ihn finden würde, hier. haben wir mal trainieren trainieren lassen. Okay. So, Andreo, habe ich mir jetzt Select trainieren lassen auf Level 10. Jetzt können wir ja schon weitergehen. wenn ich gut. Ich kann mir meine Fähigkeiten anschauen. Vergiss halt immer jedes Mal aufgelöst habe ich weil der finale Boston in nicht Gott, also der Gott von äh, dem Spiel. Ich weiß nicht, ich kenne dort Lied vom finalen Kampf, war jetzt der besten überhaupt. Ist der besten finalen kampf den wenn ich sogar das beste in meiner meinung nach twilight of the gods hieß das, glaube ich ne? hm, sie gut habe ich mir jetzt das ja trainieren lassen auf b ich werde auch die jemanden mehr verlieren Oh, Warte mal, ich bin tot. <lacht> ja, der ist schon irgendwie merkwürdig. <lacht> Habe ich mit Madeleine trainieren lassen? Also, das ist die Kombination, die ich auch gerade hatte. Ah, beim letzten Mal genau. sich um uns wenn man die so eins nach dem anderen so anschauen will, ob die richtig so verbunden sind. Ich meine, die sind sowieso immer verbunden, so Support gespräche und so ne. Aber weil ich so. So mal gucken. Normalerweise Gibt es auch immer Videos von den Charakteren, deren Support und vor allem dem Spielen im Sinne von Gregory Feierabend Engage oder Feierabend Engage Gregory All Support Conversations gibt es eigentlich bei jedem Fire Emblem. lädt irgendwie jemand alle Support Konversationen von den Charakter hoch oder so. Hm. Und Mika, äh, Hatte? mit so. dass er Das ist ein bisschen Zeit vergangen, seit sie zu uns gekommen ist das ist noch am Leben gewesen. Ich weiß auch gar nicht, was genau so passiert ist nach Radiant Dawn. Das ist story-mäßig. Ich kann mich nur erinnern, dass man gegen so einen Gott gekämpft hat. Diese Göttin Ashera und der Vogel, den Mika hatte, war irgendwie auch irgendwie so ein. Irgendwie mit einer anderen Göttin irgendwie verbunden und die hat sich irgendwie mit Mika zusammengetan und dann wurde sie irgendwie eine Göttin irgendwie so Ich weiß ja gerne mehr. Äh, Alchemist, mein Gott, dass sie ja von daher. Das so, okay. So, dann habe ich Corin mit... Äh, wir mit die? Ich nehme an, die waren schon nah genug ran, ne? Äh, mit Sophia. Corin und Sophia. Ja. Verstehe, ich spiel das ja alles nach den ereignissen von deren spielen sind die alle tot oder ich verstehe das nicht ich meine, sie überhaupt sowieso tot aber Ah, ich verstehe nicht, irgendwo das irgendwie so erklärt. Ich weiß nicht, so Anna, wir mit Korn trainieren lassen. <lacht> eigentlich mögen es einige leute nicht dass anna ein spielbarer charakter ist seit den letzten feiern spielen sie mehr oder wegen weil sie mehr oder weniger so ein art maskottchen charakter war früher in den anderen spielen so also ein geheimer charakter den man irgendwie mal so in geheimen shops oder so trifft Na, muss noch mal sehen keine ahnung so und dann fall und bei ich bin dann eigentlich nicht schlecht dass Anna spielbar ist ich mag Anna vom Design her und so. Also jede Version von Anna. Ich würde gerne zuschauen, wie jemand es ist. Ist für mich. So. Und oh, da war es gut. Ähm, dann haben wir eigentlich laut meinen Notizen nur noch die Nebenquests von von Marv und was auch immer die andere Nebenquest ist. Ich würde jetzt einfach mal raten, das ist eine Nebenquest für für mein Hauptcharakter und sein Emblem. Aber so wie ich da verstehe, kann man kann die Charaktere schon irgendwie. Hier mit Anna habe ich ja schon A-Support. Ja, sie kann doch schon, Level 20, ne? Von daher... 15 AP. Von daher weiß ich nicht, ob das was zu tun hat. Vielleicht kriegen wir da auch noch ein Kakt. Aber ich habe ja schon mal nachgeguckt damals, ne? In, also damals, äh, <lacht> in der letzten Aufnahme, glaube ich. Aber ich glaube, ich habe schon alle hauptcharaktere alle gespielbaren boah Entschuldigung. Von daher weiß ich nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, beim nächsten Mal machen wir ein DLC-Quest, ne? was wahrscheinlich das von chrome sein wird ne? es gibt ja noch zwei die wir machen können einmal von chrom und einmal von veronika ne? veronika veronika ne? ich weiß es nicht ja ne? also die von heroes also ich weiß wer das ist aber der name Nehmen wir es war veronika und ja ähm, ich wollte nachgucken was er jetzt noch drauf hat so Aufleveln, so starkes Band, heilige Haltung, Ragnarök, alles klar. Magie plus 5: Diese Dinge, aber immer zu lernen ist immer so kostspielig. Ne? Da ist irgendwie der einzige, was mich irgendwie stört. Man du kriegst irgendwie nie genug Punkte, um die ganzen Dinger zu holen, Irgendwie Und einige von denen sind richtig kopfspielig, so Du wirst irgendwie mal Glück haben, wenn du mit einem Charakter so irgendwie so 2000 FP oder so hast. Ne? Aber einige Kosten im Schnitt so 2000. Ich meine, man kann sowieso nur zwei von den Ausrüsten. Von daher ist es jetzt wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass man jetzt hier alle lernt, aber ein Gott das ist schon so ein bisschen. Ja, weil nicht. irgendwann setze ich mich mit ein und gibt mal hier Spende immer für jeden hier eine Menge. Ne? Aber gut, erst einmal würde ich sagen. Das war für diese Folge. Wie sieht das Level von den Charakteren hier aus? Gut, ne? meine DLC-Charaktere haben schon aufgeholt. Rafael und Nell sind schon höher gelevelt als Junaka. Wenig schlecht. Die beiden müssen jetzt noch ein bisschen nachholen. Aber so Level 26 ist ja, glaube ich, auch schon unterlevelt, Level, ne? weil wir ja, wir haben ja weil bekommen und sie ist sie uns mit Level 35 beigetreten, also nehme ich mal an, das Spiel ist irgendwie gedacht, hat sich irgendwie gedacht, so Level 35 sollten die schon sein. Also keine Ahnung, wie das hier abläuft. Aber gut, ja, beim nächsten Mal sehen wir uns in der DLC-Quest wieder. Ne? ich weiß nicht, was mich da erwartet. Mal schauen. Ich meine, ich weiß generell nicht, was mich in das Spiel erwartet, aber wir haben ja sehen. Ne? ich nehme an, es wird sehr schwierig, weil die dlc quest sind meistens sehr ab, deswegen. Sollte ich mal gucken, ob ich mich gut vorbereiten kann? Ne? Gut, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst, bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Hold on,